Die Seele ist ebenso mit einem Magnetfeld, bzw. mit magnetischen Energiestützpunkten ausgestattet, damit ihre Trillionen feinstofflichen Partikel sich magnetisch fest verbinden und an der angeordneten Stelle stabil halten und dadurch bleibt ihre schöne, elastische und lichtvolle Körperform ewiglich erhalten. Doch diesen äußerlich graziösen und anmutigen Ausdruck weisen leider die schwer belasteten Seelen in den untersten Fallbereichen nicht auf, weil sich ihre Seelenpartikel durch Energiearmut verdunkelt, verkleinert und verzerrt haben, wodurch ihre Körperform schrumpfte bzw. ihr Wesen unansehnlich geworden ist. Das ist tragisch für die einst herrlich strahlenden, reinen himmlischen Wesen, die nun auf der untersten Ebene des Fallseins licht- und energiearm dahin vegetieren. Ihr Menschen des Liebegeistes, zur besseren Vorstellung gibt euch der Gottesgeist weitere Hinweise, um mehr über das menschliche Leben zu erfahren. Der menschliche Körper wurde von den abtrünnigen Wesen, wie ihr schon erfahren habt, nur für kurzzeitige Inkarnationen geschaffen. Da sie keine zweipoligen göttlichen Energien aus der himmlischen Urzentralsonne über ihren Lebenskern mehr haben wollten und schon mitten in ihren zerstörerischen Schöpfungsvorbereitungen waren, suchten sie nach Möglichkeiten, um ihre fehlenden seelischen Energien auf Umwegen ausgleichen zu können. Sie hatten sich nach vielen kosmischen Äonen ein Lebenssystem ausgedacht, das es ihnen ermöglicht, an reichliche Fremdenergien heranzukommen. Nach vielen schmerzlichen Fehlversuchen bei ihren feststofflichen kosmischen Schaffungen, ist es ihnen endlich jubilierend gelungen, den Menschen zu erschaffen. Also einen zweiten Körper aus Zellen bestehend, den sie zu seiner genetischen Funktion über Gedankenbilder programmierten, damit sich eine feinstoffliche Seele in ihm einverleiben kann. Sie haben sich für das menschliche Leben mehrere Energiezufuhrmöglichkeiten geschaffen die euch jetzt der Gottesgeist nur kurz schildert. Die Hauptenergiezufuhr erfolgt über die Nahrung bzw. das Essen. Durch die Speisen, die im Körper von verschiedenen Organen und Zellen in Körperenergie umgewandelt werden, ist es möglich, die seelische Energieknappheit gut auszugleichen. Zudem haben sie sich die Möglichkeit geschaffen, dass auch ihre Seele durch die menschliche Nahrungsenergie und andere Energiequellen über die nur der Mensch verfügt, zu größeren Kräften kommt bzw. diese in ihre Partikelhöhlen anziehen und darin speichern kann. Das haben sie durch genetische Speicherungen so geregelt. Durch die größere Zufuhr der einpoligen Energien ist es einer Fallseele möglich, sich nachts in den jenseitigen Bereichen zu bewegen bzw. mit bekannten und verbündeten Seelen etwas zu besprechen oder kurzzeitig etwas zu unternehmen dass sie im nächtlichen Leben der Menschen sehr anzieht und ihren verpolten Sinnen Befriedigung gibt. Ohne Zusatzenergie über den Menschen würde eine energielose Seele im schlafenden Körper verbleiben, da sie für jede Bewegung und ihre Unternehmungen Energien verbraucht und über diese verfügt sie nicht. Die früheren tief gefallenen Wesen wussten, als sie noch in den feinstofflichen Welten lebten. Wenn Sie die feinstofflichen elementa zur feststofflichen Bildung neu programmieren, dass für Sie dann die große Möglichkeit besteht, über die feststofflichen Elemente an viele Energien zu kommen. Diese konnten Sie in Ihrem früheren lichtarmen Lichtkörper über die feinstofflichen Atome der Naturgaben nicht mehr ausreichend erhalten weil der Lichtkörper eines Wesens hauptsächlich von den zweipoligen Energien der himmlischen Urzentralsonne über seinen Lebenskern versorgt wird, und diese lehnten sie ab, weil sie nicht mehr ins Himmelreich zurückkehren wollten und zudem auf Zerstörung und nur auf einpolige Kräfte ausgerichtet waren. Im Gegensatz dazu benötigen die himmlischen Wesen nur geringe äußere Energien, die sie nur ab und zu mit großer Freude und Dankbarkeit über die Naturgaben aufnehmen. Nun, die Fallwesen haben sich auf dem feinstofflichen Urplaneten, Erde, den sie magnetisch aus den himmlischen Ebenen in die Fallwelten anzogen, ein zweites Leben geschaffen, das aus himmlischer Sicht ein Wahn ist. Als die neu geschaffenen bzw. umprogrammierten feinstofflichen Atome die Feststofflichkeit angenommen hatten, haben sie diese mit entsprechenden Funktionsprogrammen ausgestattet, damit sie sich an die Uratome der feinstofflichen Planeten angliedern bzw. die energetische und informative Verbindung miteinander von Kern zu Kern herstellen. Der neu gebildete feststoffliche Planet, die Erde, wurde von den Fallwesen auch mit einem Lebenskern materieller Atomart ausgestattet der jedoch mit dem zweiten feinstofflichen Lebenskern des geistigen Urplaneten verbunden ist. Aus ihm bezieht der feststoffliche bzw. materielle Kern der Erde und alles irdische Leben auf umwegen umgewandelte himmlische Kräfte, die aber einpolig ausfallen, weil der aus dem himmlischen Sein Stammende zweite magnetisch Haftende Strang der Zweipoligkeit zweifach gebündelte Energien Plus und Minus durch entsprechende Speicherungen der Fallwesen abgewiesen wird. Für ihr menschliches Leben haben sich die Fallwesen auch eine Sonne geschaffen, die die Erde bzw. alle irdischen Elemente mit einpoligen Energien auflädt und belebt, sowie noch viele weitere Funktionen ausführt, die der Gottesgeist in dieser Botschaft nicht erwähnt, weil sie nicht zum Thema passen. Um die Energien der Erdelemente anzuziehen und im menschlichen Körper nutzen zu können, haben sie ein Magnetfeld geschaffen, in dem sich zwei Hauptpol und viele Energiebasen befinden, nach dem Muster des Planeten Erde, die von den Genen durch Funktionsprogramme gesteuert werden. Das menschliche Magnetfeld ist am Erdmagnetfeld angeschlossen. Das bedeutet dass das menschliche Magnetfeld über seine beiden Hauptpol- und Energiebasen jeden Moment Energien aus dem Magnetfeld der Erde anzieht, die dann an die Genbasen zur Speicherung und Verwaltung weitergeleitet werden. Von dort wiederum, nach vorgegebener Programmierung der Gene, gelangen die Erdkräfte zu den Körperregionen und einzelnen Zellen. Eine weitere Möglichkeit zur Energiezufuhr für den menschlichen Körper haben die Fallwesen über das Luft- und Wasserelement geschaffen. Durch die Sauerstoffumwandlung der Lunge in physische Kräfte hat der Mensch eine zusätzliche Energiequelle. Wenn er atmet ist sein menschliches Magnetfeld aktiv, denn es zieht die feinen Sauerstoffteilchen der Luft in die Lunge, unsichtbar und unmerklich für die menschlichen Sinne. Doch die Energieaufnahme über das Element Luft vermindert sich ständig für die Menschen und Tiere, weil zunehmend unnatürliche schädliche Substanzen sich magnetisch an die Luftpartikelchen anheften und durch das Einatmen in die Lunge kommen, die ihre Umwandlung in physische Kräfte immer mehr erschweren. Das hat natürlich große negative Auswirkungen auf das Immunsystem des Menschen und auf seine Vitalität. Eine schützende oder abwehrende Vorkehrung für die Lungenzellen vor schädlichen Substanzen aus der Luft durch entsprechende Genprogramme, haben die früheren Erschaffer des Menschen nicht vorgesehen, weil sie solch einen chaotischen Zustand der Erde nicht erahnen konnten. Eine Möglichkeit bestände, wenn das menschliche Magnetfeld stärker wäre und unnatürliche Substanzen vor dem Einatmen ablocken würde. Daraus könnt ihr erkennen, dass es den früheren Schaffungsmeistern dieser Welt und des Menschen nicht möglich war, ein vollkommenes Leben zu erschaffen, weil sie im Bewusstsein eingeschränkt und schon ohne Verbindung mit dem zentralen universellen Liebegeist lebten. Zudem waren sie daran interessiert, nur zur Überbrückung in einem menschlichen Körper zu leben, bis sich ihr Ziel der Schöpfungsauflösung erfüllen würde. Übrigens verfügt das Luftelement am Meer oder an großen Seen über viel mehr Energien als sonst irgendwo. Wasserdämpfer über der Wasseroberfläche und sanfte Windbrisen tragen dazu bei, dass sich die Luftpartikel mit viel Energie anreichern und Menschen und Tiere an den Ufern oder Stränden gut versorgen bzw. schneller aufladen. Ihr habt dem Gottesgeist die Frage gestellt. Wie ist es mit dem Sauerstoffgehalt und der Energie in Waldgebieten und auf den Bergen bestellt, und warum enthält dort der Sauerstoff weniger Energie als am Meer oder an großen Seen? Nun, im großflächigen Waldgebiet gab es früher einen hohen Sauerstoffgehalt durch die Ausatmung der Bäume. Da aber nun viele Bäume durch verunreinigtes Wasser aggressive Luftpartikel und durch ständige Funkstrahlung und andere menschliche Erfindungen schwer geschädigt und krank sind und dadurch ihr Wachstum gestört wurde, hat sich ihre Sauerstoffausatmung wesentlich reduziert. Noch dazu sind in den Waldgebieten auch die Magnetfelder durch äußere Einflüsse geschädigt. Deshalb nimmt der naturverbundene Mensch in den Waldgebieten Sauerstoff nur noch vermindert auf. Dieser ist dort aber immer noch ergiebiger, als wenn er in dicht besiedelten Wohngebieten spazieren gehen würde. In diesen ist die Aurastrahlung durch niedrig schwingende Menschen so stark in ihrer Helligkeit gemindert, dass die Luftteilchen dadurch niedriger schwingen und somit weniger umgewandelte Energien an den Menschen und die Tiere abgeben können. Vielleicht leuchtet euch dies ein. Bergwanderer? die gerne den schönen Ausblick bzw. das Berg- und Talpanorama mit Freude genießen und immer wieder Bergausflüge zum Wandern, Bergsteigen oder zur sportlichen Betätigung machen, nehmen weniger Sauerstoffgehalt auf, je höher sie sich auf einem Berg befinden, weil dort die Luft bzw. Teilchendichte abnimmt. Das heißt, je höher der Mensch in die Atmosphäre vordringt, desto mehr schwächt sich die magnetische Kraft der atmosphärischen Schicht ab und der Sauerstoffgehalt wird weniger. Durch die Magnetkraft der Erde gibt es in größerer Höhe nur noch wenige Sauerstoffteilchen, weil sie in ihrem Elementarkern auf die irdischen Magnetfelder gepolt bzw. programmiert worden sind. Die Sauerstoffteilchen der Luft sind auf die Erdmagnetkraft und die Sonne ausgerichtet und besitzen unterschiedliche Funktionsprogramme, dadurch bleiben einige konstant an der Erdoberfläche und andere wiederum in großer Höhe der atmosphärischen Schichten. Doch diese müssen sich nach einiger Zeit immer wieder in der irdischen Atmosphäre erneuern bzw. durch magnetische Vorgänge ausgetauscht werden, weil die Luftteilchen nur zeitlich begrenzt ihre hohe Schwingung und die verbindende Funktion in den atmosphärischen Schichten aufrecht erhalten können. Auch wenn in den Bergregionen weniger Sauerstoffgehalt vorhanden ist, so werden die Naturfreunde doch durch die Kräfte der Mineralien und Magnetfelder reichlich beschenkt, weil dort die Magnetfeldbasen noch funktionieren. Diese können durch die Energiezufuhr von den Hauptpullen der Erde noch ziemlich gut versorgt werden. Nun, der Mensch wird auch vom Wasserelement über den Kontakt mit seiner Haut und seinem Magnetfeld mit Energien beschenkt. Das bedeutet. Wenn sich der Mensch zum Beispiel im Wasser befindet bzw. badet, dann nimmt er in dieser Phase über sein Magnetfeld Energien von den Wasserteilchen auf. Diese kräftigen ihn und machen ihn munter und froh. Das Wasserelement trägt enorm dazu bei, den Körper zu vitalisieren, doch es gibt Qualitätsunterschiede des Wassers bezüglich seiner Energiefülle. Die sich bewegenden Wasserteilchen in den Flüssen weisen die meisten Kräfte auf weil sie stets durch die Berührung mit den Mineralien bzw. dem Erdelement neu aufgeladen werden. Auch das Wasser am Meeresstrand weist viele Kräfte auf, weil es sich am Sandstrand oder an nahen Felsen immer wieder neu auflädt. Das stille Wasser in den Seen oder Teichen hat diese Möglichkeit nicht, deshalb ist es energieschwächer. Erheblich weniger Energien besitzt das Leitungswasser weil es durch niedrig schwingende Metallrohre in die Häuser fließt, worin oft auch niedrig schwingende Menschen leben, die negativ auf die Wasserteilchen einwirken. Das heißt, die Nutzung des Wassers aus dem Leitungsnetz ist unnatürlich, und zudem werden ihm niedrig schwingende Informationen der Hausbewohner aufgesetzt bzw. diese haften magnetisch an den Wasserteilchen. Die Wasserteilchen haben ein kleines Bewusstsein mit einem zarten Empfinden. Sie fühlen sich unwohl in der Nähe niedrig schwingender Strahlungen, die zum Beispiel von Radio- oder Fernsehgeräten oder von sehr niedrig schwingenden Menschen ausgehen. Wenn die Wasserteilchen mit solchen Menschen in Berührung kommen, zum Beispiel in der Badewanne oder beim Duschen, dann vermindert sich ihre Strahlung und die übertragene Energie ist nur gering. Der Gottesgeist empfiehlt euch, sich vor dem Bad oder Duschen zuerst auf ihn auszurichten, damit ihr höher schwingt und dadurch ein höheres Energiepotenzial bei der Berührung mit dem Wasser aufnehmen könnt. Doch ihr werdet von den sanften Wasserteilchen nur dann mit einer größeren Energiemenge beschenkt, wenn ihr mit ihnen in Gedanken bewusst herzlich kommuniziert und ihnen für die Vitalisierung dankbar seid. Ihre Freude überträgt sich dann auf euer Magnetfeld und von dort gelangen ihre vermehrten Energien in eure Gene zur Speicherung und Verwaltung, und werden dann euren Zellen übertragen. Dadurch seid ihr am Tag viel vitaler und könnt frischer und leistungsfähiger eure Aufgaben und Pflichten erfüllen oder freudiger für Unternehmungen offen sein, sowie gesünder schlafen. Das waren nun kleine Ratschläge vom Gottesgeist die euch vielleicht anspornen positiv umzudenken und euch für eine bisher ungeahnte Energiequelle zu öffnen, damit ihr vermehrt Lebenskräfte über das Wasserelement erhaltet, die ihr in dieser energiearmen irdischen Phase wirklich nötig habt. Unschöne und hinterlistige Möglichkeiten zur Energiezufuhr haben sich die Fallwesen erst später im menschlichen Leben geschaffen als ihr Verstand durch Erkenntnis, Vermögen und Denkschärfe so weit gereift war, dass sie durch ein besonderes Wissen oder Können, das nicht jeder besitzen und sich aneignen konnte, persönlich erhoben und bewundert im Mittelpunkt bzw. Rampenlicht stehen konnten. Die Aufwertungsart der Persönlichkeit nennt der Gottesgeist Hochmut. Stolz und Arroganz, die meistens zusammen mit der negativen Eigenschaft der Herrschsucht gelebt werden. So geprägte Menschen kommen durch ihre persönlichen Aufwertungen zu vielen ungesetzmäßigen Negativkräften. Vor allem jene, die mit gekonnten Reden, schönen Gesang- und Musikdarbietungen oder der Schauspielkunst sowie mit anderen Attraktionen große Menschenmengen in den Bann ziehen und dadurch ihre Sympathie und Bewunderung erhalten. Schon ab dem Moment, wenn die Zuhörer bewundernd auf sie blicken oder ihnen zuhören, zieht ihr Magnetfeld die Sympathie- bzw. Bewunderungskräfte an und leitet sie weiter zur Speicherung in die Genbasen. Weil die Menschen in dieser Erdenzeit zunehmend energieärmer sind, werden sie unbewusst durch ein genetisches Programm gesteuert oder ihre lichtarme Seele sendet Impulse ins Oberbewusstsein, sich wieder nach Möglichkeiten der Energieaufladung durch aufwertende und herrschsüchtige Verhaltensweisen, zum Beispiel im Berufsbereich, in einer weltlichen oder religiösen Organisation, im privaten Bereich oder bei geselligen Treffen mit Freunden, umzusehen. Die unbewusste Suche nach Fremdenergien im Äußeren über einen ungesetzmäßigen Energieentzug, geschieht leider immer öfter bei den Menschen. Auch wenn die im Mittelpunkt stehenden Menschen von dem unsichtbaren, energieziehenden Vorgang ihres Magnetfeldes unwissend sind, spüren sie doch ganz bewusst, dass sie sich nach jeder persönlichen Aufwertung oder nach einem herrschenden Verhalten vitaler und energiereicher fühlen. Diese erfreuliche Tatsache veranlasst sie unbewusst, ihre persönliche Aufwertung und ihr herrschendes Verhalten zu wiederholen und noch auf andere Lebensbereiche auszuweiten. Doch einmal ist es im kosmischen Leben für einen so gearteten Menschen oder eine Seele damit Schluss, weil ihre persönlichen Auftritte andere nicht mehr interessieren und sie von geistig höher entwickelten Menschen oder jenseitigen Seelen durchschaut werden, die lieber von ruhigen, herzlichen und sich natürlich gebenden Menschen oder Wesen umgeben sein wollen. Wenn eine gottverbundene Seele wieder ins Himmelreich zurückkehren will, weil sie erkannt hat, dass das menschliche Leben und auch das in den lichtarmen jenseitigen Bereichen Schall und Rauch ist bzw. ihr nichts mehr gibt, dann bittet sie den Gottesgeist herzlich, dass er sie in ein höheres Leben weisen möge. Solche Seelen übergeben dem Gottesgeist sehr gerne aus freier Erkenntnis und Überzeugung nach und nach ihre irdischen und jenseitigen ungesetzmäßigen Erinnerungsspeicherungen zur Umwandlung. Sie können es nicht mehr erwarten, bis ihr Lichtwesen endlich von allen Speicherungen aus dem Fallsein befreit ist, weil ihr inwendiges Sehnen nach dem freien und herrlichen himmlischen Leben unbeschreiblich groß ist. Habt ihr jetzt schon so ein Sehnen nach der himmlischen Rückkehr? Für das menschliche Leben haben sich die Fallwesen noch viele weitere unschöne und hinterlistige Energiezufuhr bzw. Entzugsmöglichkeiten geschaffen. Von einigen wichtigen, zu eurem Schutz, konnte der Gottesgeist bereits berichten. Doch viele sind euch noch unbekannt, weil sie für euch unsichtbar geschehen. Leider ist es dem Gottesgeist nicht möglich noch weitere aufzuzählen, weil er zur verständlichen Schilderung viel kostbare irdische Zeit benötigen würde, die aber einem Künder nicht zur Verfügung steht. Außerdem befinden sich die Menschen in der letzten irdischen Phase, in der jeder Moment zur Botschaftsübermittlung dem Gottesgeist sehr wertvoll ist und deswegen werden nur wichtige Themen angesprochen die dem Menschen und vor allem seiner Seele im Jenseits sehr nützlich und förderlich zum geistigen Wachstum sein können. Bedenkt auch, wenn der Gottesgeist noch viele hinterlistige Energiebereicherungsmethoden der Fallwesen aufdecken würde, dann wären manche gottverbundene Menschen damit geistig überfordert oder würden sich fürchten, und andere wiederum könnten ihre Lebensfreude verlieren – darum geht er auf dieses Thema nicht mehr erweiternd ein. Wie ihr nun erkennen konntet, lebt der Mensch nicht nur allein von der Nahrung, sondern ihm stehen noch mehrere natürliche, aber auch arglistige bzw. menschenschädigende Möglichkeiten zur Energieanreicherung zur Verfügung. Doch wenn ihr es ehrlich mit der baldigen Rückkehr ins Himmelreich meint, dann nützt bitte nur die natürlichen Energiequellen, vor allem die göttliche aus eurer Seele durch ihre hohe Bewusstseinsschwingung und die von der Natur bzw. den Elementen, die ihr als ihre freiwillige Herzensgabe erhaltet. Nun, zur guten Funktion des menschlichen Körpers bzw. zur Erhaltung seiner Gesundheit und seines Lebens ist es notwendig, dass ausreichend gespeicherte Energievorräte in den Genbasen vorhanden sind. Zudem sollten die beiden magnetischen Hauptpol und Basen des menschlichen Magnetfeldes die mit Lichtfäden miteinander verbunden sind und nach Genprogrammen platziert und aktiv gehalten werden, gut funktionieren, damit eine Energieversorgung der Zellen und Organe auch über sich stattfinden kann bzw. gewährleistet ist. Das heißt, wenn sich aus verschiedenen Gründen im Netzwerk des menschlichen Magnetfeldes gestörte oder zerstörte Energiebahnen und Basen befinden, dann nimmt in den betroffenen Körperregionen die Energieversorgung für die Zellen beachtlich ab. Das gleiche trifft auch bei der Erde, eurer Lebensernährerin zu, weil sie ein ähnliches elektromagnetisches Energienetzwerk besitzt wie der Mensch. Hat sie in einer bestimmten Region gestörte oder zerstörte Basen und Energiebahnen, dann erhält der dort wohnende Mensch über Boden. Wasser- und Luftkontakt von der Mutter Erde natürlich auch weniger Energien zugeführt. Verringern sich diese für die Menschen und die Natur global wichtigen Energiequellen der Erde sehr oder versiegen in einer Region ganz, dann wird der Mensch zunehmend energieschwach und viel schneller für Krankheiten anfällig. Dieser verheerende Zustand ist bei den Menschen und der Natur schon lange eingetreten. Energieschwach wird der Mensch auch wenn er deprimiert und unglücklich ist bzw. entmutigende und bedrückende Gedanken wälzt, weil er zum Beispiel große Schwierigkeiten mit gehässigen Mitmenschen hat. Oder er kann ein schmerzliches Ereignis nicht überwinden, zum Beispiel den Tod eines Familienangehörigen oder eines nahestehenden Freundes. Wenn er dies längere Zeit nicht überwinden kann und es ihn im seelischen Herzen weiterhin sehr schmerzt. Dann werden die Energien aus seinen Genbasen abgeblockt. Ihr werdet vielleicht fragen warum. Weil von den früheren Fallwesen Speicherungen in die Gene eingebracht wurden, damit sie sich nicht mit herzlichen Gedanken und Gefühlen befassen. Das heißt, ein herzliches Mitgefühl bzw. die Anteilnahme anlässlich des Verlustes eines geliebten Menschen sollte sofort beendet werden damit die seelischen Speicherungen von herzlichen Wesenszügen aus himmlischer Herkunft nicht ins menschliche Oberbewusstsein durchdringen. Die einverleibten Seelen sollten nie in die Situation kommen, dass in ihnen ein herzliches Sehnen nach dem himmlischen Leben geweckt wird. Ihre Gänzpeicherungen die noch kein Mensch entschlüsseln konnte, weil die Gene dafür programmierte Sperren enthalten, hat jedoch so manches hochschwingende himmlische Heilsplanwesen teilweise wieder aufgehoben. Das heißt, ihre Seele hat es im Zusammenwirken mit dem Gottesgeist in der menschlichen Schlafphase geschafft, diese Blockadespeicherungen zu löschen und dafür herzliche Wesenszüge einzuprogrammieren. Die himmlischen Herzenswesenszüge werden schon seit vielen Generationen von den Heilsplanwesen immer weiter vererbt und gelebt. Doch die Abrufung der Herzensprogramme aus den Genen ihres Unterbewusstseins ist ihnen nur dann möglich, wenn sie ein herzliches Leben anstreben und sich mit ihrer Seele über einen längeren Zeitraum in hoher Lichtschwingung befinden. Gottlose? Eigensüchtige oder herzlose Menschen mit einer schwer belasteten Seele können aber diese Programme nicht abrufen. Wahrlich, die Fallwesen wussten im Voraus, dass eine herzlich mitfühlende Lebensweise ihnen ihre Lebensfreude in dieser Welt der Täuschungen nehmen würde. Sie hatten doch so lange bei ihren emsigen Schaffungen der vergänglichen Materie, den Sonnen, Planeten und Lebewesen zum Hineinschlüpfen auf Zeit, sehnend darauf spekuliert, dass sie sich in ihrer Welt nach Lust und Laune in vielen Einverleibungen, Inkarnationen, rücksichtslos ausleben können, ehe ihr Ziel, die Zerstörung der Schöpfung, erreicht sein würde. Diese herzenskalten Wesen erfüllen sich noch in eurer irdischen Zeit ausgelassen ihre abartigen Wünsche und Triebe, das könnt ihr mit wachen Sinnen und traurigem Herzen beobachten. Da die Fallwesen schon bei der Schaffung des Menschenherzens kalt waren, hatten sie kein Verständnis für herzlich mitfühlende Lebensphasen eines Menschen. Deshalb programmierten sie in die Gene eine Energiesperre, die bewirken sollte, dass der Mensch mit seiner Seele von allen herzlichen Wesenseigenschaften aus dem himmlischen Sein ferngehalten wird, damit diese in ihm und auch in seiner Seele für immer gelöscht würden. Der Mensch sollte aus seiner selbst verursachten Energiearmut erkennen und letztlich lernen, dass ihm das herzliche Mitgefühl im Leben nur unangenehme Situationen bringt. Das Wissen über diese Genspeicherungen, die die früheren Fallwesen für menschliche Verhaltensweisen und Zellfunktionen durch Gedankenbilder in die Gene einprogrammiert hatten und überwiegend jetzt noch darin gespeichert sind, haben leider die Menschen in dieser Welt nicht weil die herrschenden Fallwesen im erdgebundenen Jenseits dies heute auch noch nicht über ihre spiritistischen Medien preisgeben wollen. Vielleicht gelingt es euch dieses Wissen in eurem Bewusstsein einzuordnen, doch wenn nicht, dann legt es auf die Seite und befasst euch nicht mehr damit, denn es könnte euch durch langes Nachdenken oder Grübeln verwirren, weil euer Bewusstsein dafür noch nicht die nötige Reife hat. Können die beiden Hauptpol im Kopf- und Fußbereich des menschlichen Magnetfeldes zeitweise nur geringe Energien vom Magnetfeld der Erde aufnehmen, weil das menschliche Magnetfeld durch starke elektromagnetische Strömungen von Funksendern oder anderen Störfaktoren daran gehindert wird, dann übernehmen die menschlichen Genbasen den Energieausgleich. Geschieht aber der Energieausgleich von den Genbasen zu den beiden Magnetfeldhauptpolen und an die mit ihnen verbundenen vielen Basen nur schleppend, dann nimmt die menschliche Magnetfeldstärke massiv ab. Die Folge davon ist, dass auch die Nachschubkräfte aus dem Energiehaushalt der Seele, zur direkten Zellversorgung über feinstoffliche Verbindungsatome, wesentlich geringer ausfallen. Doch diese Energieübertragungsart ist nur bei höher schwingenden, gottverbundenen Menschen möglich, die von ihrer Seele zeitweise oder über einen längeren Zeitraum energetisch eingehüllt werden können. Die Einhüllung von der Seele hängt davon ab, ob sich der Mensch in einer ruhigen oder lauten Umgebung aufhält und welchen inneren Schwingungszustand er gerade aufweist. Wenn am Tag eine geringere Energiemenge über die Magnetfelder oder eventuell von der Seele zu den Zellen fließt, dann fühlt sich der Mensch müde, abgeschlagen und freudlos oder ohne Antriebskraft für Tätigkeiten und Unternehmungen. Durch eine größere Energieunterversorgung der Zellen, die an ein gigantisches und kompliziert funktionierendes Energienetzwerk angeschlossen sind über einen längeren Zeitraum, können in einer bestimmten Körperregion dann die ersten kleineren oder größeren Erkrankungen auftreten. Störungen im menschlichen Magnetfeld können auch bei sensiblen, gottverbundenen Menschen Nervosität und Gereiztheit auslösen, ohne dass bei ihnen der Grund eines falschen Verhaltens vorliegt. Wenn in das hellleuchtende Magnetfeld eines regen und ausgeglichenen gottverbundenen Menschen ein hastiger, aufgeregter und zittriger Mensch eintritt, dann kann er über sein dunkles Magnetfeld dem ruhigen Menschen seine Disharmonie und Nervosität übertragen. Habt ihr harmonischen Menschen, dies bei euch schon einmal bewusst bemerkt? Wenn ein ruhiger, ausgeglichener und heiterer Mensch mit einem hektischen, überreizten und ruhelosen Menschen zusammenlebt und auch nachts neben ihm schläft, dann braucht er sich nicht zu wundern dass er sich nach dem Erwachen am Morgen unwohl und energielos fühlt und zudem beim gemeinsamen Frühstück nervös und gereizt reagiert, obwohl er dies gar nicht möchte. Wahrlich, durch oftmaligen oder längeren Magnetfeldkontakt zweier oder mehrerer Menschen werden dem energiestärkeren Massivkräfte entzogen. Wenn bei einem sensiblen Menschen der starke Energieentzug viele Jahre andauert, dann kann durch den enormen Energieentzug bzw. Verlust es zu leichten Krankheiten kommen und später sogar zu einer schweren Erkrankung führen, die er niemals selbst verursacht oder verschuldet hat. Zudem findet bei jedem Magnetfeldkontakt in Sekunden ein Informationsaustausch der Zellen statt. Wenn ruhige, geistig höher entwickelte Menschen einen Magnetfeldkontakt mit ruhelosen und völlig auf diese Welt ausgerichteten Menschen haben dann teilen die Zellen dem menschlichen Oberbewusstsein ihr momentan unangenehmes und ablehnendes Gefühl mit. Das ist der Grund, weshalb sich ruhige und ausgeglichene Menschen neben Unruhigen nicht wohlfühlen und sich am liebsten gleich aus ihrer Nähe entfernen würden. Doch das ist nicht so einfach in dieser ungesetzmäßigen Welt, weil Menschen verschiedenen Bewusstseins miteinander arbeiten müssen und voneinander abhängig sind um für ihre Lebensexistenz zu sorgen. Ihr Menschen des himmlischen Liebegeistes, ihr lebt zusammen mit eurer einverleibten Seele in einer ungesetzmäßigen, von tief gefallenen Wesen geschaffenen Welt, die unzählige unsichtbare Gefahren birgt, über die ihr noch kein Wissen habt oder die verharmlos und ihr deshalb falsch informiert wurdet. Die unnatürlichen magnetischen Kräfte, die von elektrischen Apparaten? Maschinen und Stromanlagen erzeugt werden und die von Funksendern ausgehenden starken elektromagnetischen Pulsstrahlungen, sind ein großes Störfeld und übel nicht nur auf die Magnetfelder der Erde, sondern auch auf das Magnetfeld des Menschen und seine Gesundheit. Die Gefahr, die von elektromagnetischen Strahlen ausgeht, wird von den Menschen falsch eingeschätzt weil sie die unsichtbare Gegebenheit und die tatsächlichen Auswirkungen nicht schauen und fühlen können und zudem zu wenig oder kein Wissen von den unterschiedlich frequenten Pulsstrahlungen haben. Außerdem geben die Betreiber von Sendern unzureichende oder verschleierte Informationen an die Menschen weiter, die sich darin aber nicht auskennen. Die schlimme Wahrheit ist, dass bereits ein stark pulsierendes elektromagnetisches Strahlennetz um den Globus besteht, das viel Unheil und Leid der Natur und vor allem dem Menschen bringt. Das Ausmaß ihrer Wirkung auf die menschliche Gesundheit könnt ihr heute noch nicht erahnen, weil euch die kosmische Übersicht fehlt. Die elektromagnetischen Pulsationen, die im und über dem Erdreich sowie im Meer ihre Bahnen ziehen, nehmen täglich zu weil das Funk- bzw. Übertragungsnetz von Telefon, Rundfunk, Fernsehen und dem Computer immer noch weiter ausgebaut wird. Diese umherwandern den Funkstrahlen verschiedener Frequenzen beeinflussen ständig das irdische und menschliche Magnetfeld. Alle menschlichen Zell- und Organfunktionen werden auf natürliche und sanfte Weise durch kurzfrequente Pulsationen des menschlichen Magnetfeldes in Verbindung mit den Genen gesteuert, und nun wird ihre Steuerung Tag und Nacht von Hochfrequenzen gestört oder unterbrochen. Das heißt, die starken Pulsationen bringen das menschliche Immunsystem durcheinander bzw. irritieren es so sehr dass es keine Widerstandskraft mehr gegen die in den Körper eingedrungenen schädlichen Krankheitserreger und Gifte aufbringen kann. Das Immunsystem besitzt ein großes Kommunikationsnetz zwischen den Genen und Zellen sowie dem menschlichen Magnetfeld, die miteinander ständig Informationen austauschen und darauf angewiesen sind. Doch nun kommt es durch die Hochfrequenzen bei jedem Menschen zu Störungen in seinem inneren Kommunikationsnetz. Das bedeutet, dass der Energie- und Informationsfluss im Körper immer wieder unterbrochen wird und wichtige Funktionsinformationen durch die starken äußeren Pulsationen zurückgehalten oder unterwegs gelöscht werden. Deswegen können bestimmte Zellverbände nicht mehr erreicht werden und es kommt zu häufigen Falschmeldungen und Fehlfunktionen im Körper. Die Folge davon ist, dass der Mensch kurzzeitig verschiedene Beschwerden hat bzw. erkrankt, ohne dafür den wahren Grund zu wissen. Dass elektromagnetische Pulsationen die tatsächliche Ursache für viele unerklärliche Krankheiten sind, damit können sich die meisten Mediziner und Wissenschaftler nicht anfreunden, weil sie fälschlich davon ausgehen, dass das menschliche Immunsystem dagegen ausreichend widerstandsfähig bzw. belastbar wäre. Wahrlich, größtenteils ignorieren Mediziner die Warnungen mancher aufrichtiger, unabhängiger Wissenschaftler, die in eigenen Versuchslabors mit niedrigen und hohen Frequenzen Tests bei Tieren durchführten und diese Ergebnisse sind erschütternd. Doch die für große Konzerne tätigen Wissenschaftler kommen merkwürdigerweise auf andere Ergebnisse und widerrufen die Ergebnisse ihrer unabhängigen Arbeitskollegen. Das sollte einem nüchtern denkenden, wahrheitsliebenden, herzlichen Menschen zu denken geben. Wahrlich, der Mensch wird täglich von unterschiedlich pulsierenden Strahlen aus verschiedenen Apparaten und Maschinen oder von Sendern durchsiebt. Diese Erfindungen, angeblich zum Wohle des Menschen hergestellt, haben ein unsichtbares großflächiges Wirkungsfeld. Da der Mensch die Auswirkungen nicht schauen und fühlen kann, tun sich fachunkundige Menschen mit dieser Thematik sehr schwer bzw. wollen sich nicht damit befassen, obwohl die Wirkungen wesentlich ihre Gesundheit beeinflussen. Es ist für den Gottesgeist verständlich, dass einem zu wenig oder einseitig gebildeten Menschen das Fachwissen und die Erfahrungen fehlen und oft auch die Zeit, um sich selbst einen Durchblick zu verschaffen. Deshalb kann die große Masse der Menschen leicht mit Falschinformationen getäuscht und ihnen glaubhaft gemacht werden, dass von pulsierenden Strahlen über Apparate, Generatoren und Hochspannungsleitungen sowie von Funksendern und vielem mehr keine schädlichen Strahlen ausgehen würden und deshalb keine Gefahr für das menschliche Leben bestände. Doch tatsächlich belasten sie das menschliche Leben sehr und ihr schädlicher Einfluss wird immer größer. Selbst beim Telefonieren dringen viele stark gepulste Strahlen in das menschliche Magnetfeld und ins Innere des Körpers ein und beeinflussen alle Organe und Zellen, da diese auf magnetisch schwachen Impulsen zusammenwirken. Wer länger telefoniert, der wird vom Kopfbereich, wo sich ein Hauptpol des menschlichen Magnetfeldes und auch der Lebenskern der Seele befindet, mit niedrig schwingenden elektromagnetischen Impulsen aus dem Telefonhörer regelrecht beschossen und diese reduzieren seine Zellschwingung sehr. Zudem findet durch die elektromagnetische Wellensprache, vom Sender zum Empfänger bzw. von einem telefonierenden Menschen zum anderen, auf unsichtbare Weise ein Energieaustausch statt, der die Tagesenergie beim einen stark vermindern und beim anderen verdoppeln kann. Das wird vom Menschen nicht wahrgenommen, weil den Energieaustausch über das menschliche Magnetfeld keiner schauen und fühlen kann. Der Gottesgeist gibt euch über den Vorgang beim Telefonieren ein Bildbeispiel, stellt euch zwei aufgeblasene große Ballone vor, in denen sich jeweils ein Mensch befindet, doch die sich im Umfang wesentlich unterscheiden. Die Luft daran betrachtet als die verfügbare Tagesenergie eines Menschen. Diese erhielten beide nachts zur Bewältigung ihrer täglichen Aufgaben und Pflichten von ihren Genbasen und eventuell auch von ihrer inneren Seele, so sie gottverbunden ist und sich am Tag mit ihrem Menschen in hoher Schwingung aufhielt. Diese Tagesenergie befindet sich nun im Ballon, ihrem Energiebehälter. Da die gut befreundeten Menschen viele Kilometer voneinander entfernt wohnen und sich nicht so oft sehen können, haben sie das Bedürfnis miteinander öfter zu telefonieren. Sie haben sich immer viel mitzuteilen, weil sie sehr gesprächig sind und viel Zeit dafür aufbringen können. Immer wieder bemerkt der eine von ihnen, der sich in einem Ballon mit größerem Umfang befand, dass er sich nach dem Telefonieren sehr müde und energieschwach fühlt, doch er kann den wahren Grund nicht finden, da ihm dazu das Wissen fehlt. Doch der andere, der sich in einem Ballon mit viel kleinerem Umfang befand, fühlt sich nach dem langen Telefongespräch wohler und energiereicher als zuvor. Vom Gottesgeist erhaltet ihr nun die Erklärung dafür, bei dem Menschen, der viel mehr Tagesenergien in seinem wesentlich größeren Ballon aufgrund seines höheren Bewusstseinsstandes besaß, fand ein starker Energieentzug statt weil über elektromagnetische Impulsbahnen automatisch immer ein unsichtbarer Energieaustausch erfolgt. Dieser dauerte bei dem übermäßig langen Telefongespräch so lange, bis sich beide im Gleichstand der Energien befanden. Es schrumpfte also der größere Energieballon so weit zusammen, bis beide den gleichen Umfang hatten. Das bedeutet für den energiestärkeren dass er nicht nur einen großen Teil seiner Tagesenergien verlor, sondern dass er für die restliche Tageszeit nur noch wenig Antriebskraft für Unternehmungen und Tätigkeiten hat und auch seine sonst heitere Wesensart bzw. Stimmung kann durch die Energieschwächung um ein wesentliches getrübt werden. Ein Energienausgleich findet unter den Menschen nur deshalb unsichtbar statt. Weil in dieser Welt Menschen und Seelen unterschiedlichen Bewusstseins zusammenleben müssen. Schon im Moment der menschlichen Magnetfeldberührung oder bei einem telefonischen Kontakt gibt ein energiestarker Mensch an den Energieschwächeren einen Teil seiner Lebensenergien ab. Diese ungerechte und arglistige Lebensweise bzw. Gesetzmäßigkeit haben die sehr tief gefallenen Wesen bewusst für sich geschaffen. Sie wussten im Voraus dass sie durch ihre eigenwillige Abnabelung vom himmlischen Sein und durch die selbst geschaffene Einpoligkeit ein Leben mit verminderten kosmischen Kräften führen müssen und dass einmal der Zeitpunkt kommen würde, wo sie in ihren Welten und ihrem Lichtkörper nur noch wenige Lebensenergien zur Verfügung haben. Die Fallwesen wussten noch am Beginn ihrer Schöpfungszeit über die gerechten himmlischen Gesetze Bescheid und dass die reinen Lichtwesen wegen des Energieausgleichs im Lichtkörper immer auf planetengleichen Bewusstseins zusammenleben. Dieses Wissen wendeten sie auch bei der Schaffung ihrer feinstofflichen und später vollmateriellen Fallwelten in niedriger Planetenschwingung jedoch entgegengesetzt an, wie auch auf der Erde, um selbst die Nutznießer von energiestärkeren Wesen zu sein. Deshalb war ihr Bestreben schon von Anfang an Wesen ungleichen Bewusstseins anzuziehen, entgegen dem himmlischen Lebensprinzip. Darum haben sie in die atmosphärischen Schichten stark wirkende Magnetkräfte zu ihrer Anziehung installiert. Diese magnetisch wirkenden Schichten enthalten Funktionsprogramme, um mit Hilfe der Sonnenstrahlen die Magnetkraftwirkung konstant zu halten. Außerdem, das jenseitige Wesen unterschiedlichen Bewusstseins möglichst höhere aus einem anderen Sonnensystem, die Möglichkeit haben, von der Erde magnetisch angezogen und gehalten zu werden. Wahrlich, seit Beginn dieser Welt senden die atmosphärischen Magnetschichten automatisch gesteuerte Lichtimpulse und Bilder von dieser Welt in die feinstofflichen Fallwelten, damit feinstoffliche Wesen neugierig werden und sich irgendwann auf Lichtbahnen in diese Welt begeben und umschauen ob es für sie wegen einer bestimmten anziehenden Lebensweise lohnenswert wäre, sich mit ihrem Lichtkörper in einen menschlichen Körper einzuverleiben. Wie ihr aus der großen Anzahl der Menschheit und ihrem unterschiedlichen Bewusstsein erkennen könnt, sind schon viele Wesen aus höheren Welten angezogen worden und es werden immer mehr, die sich noch kurz vor dem irdischen Ende hier einverleiben wollen. Doch viele neugierige Wesen die aus dem Fall stammen und auch keine Absicht haben wieder ins Himmelreich zurückzukehren, ahnen nicht, was auf dieser Welt wirklich geschieht. Sie werden von erdgebundenen Wesen scheinfreundlich empfangen, die sie dann in diese Welt einweisen. Sie zeigen ihnen natürlich die besonderen Anziehungen dieser Welt und manche sind davon hellbegeistert. Diesen Wesen vermitteln sie eine Inkarnationsmöglichkeit, doch viele von ihnen laufen blind in ihr Verderben, da sie sich dort einverleiben, wo sie von unbarmherzigen und machtgierigen Menschen zu Dienern, Sklaven und Abhängigen gemacht werden. Ihre Neugier trieb sie an, sich in diese chaotische und finstere Welt zu begeben bzw. zu inkarnieren. Da sie ohne Gottverbindung in ihrem Bewusstsein schon lange sehr eingeengt und niedrig schwingend in den feinstofflichen Fallwelten lebten, ist es manchem Wesen gleich, was mit ihm einmal in dieser Welt passiert. Hauptsache, sie können sich mit ihrem energiearmen Lichtkörper für kurze Zeit im physischen Körper befinden, um einige offene Wünsche auszuleben. Das ist nun einmal so in dieser Welt der Fallwesen, in die der Gottesgeist keinen direkten Zugang hat, weil sie dies verhindert haben, indem sie die zweipoligen Kräfte himmlischen Ursprungs, zur Schaffung ihrer Welten in Einpolige teilten. Nun leben sie völlig abgekapselt in einer Welt, in die der zweipolige himmlisch-göttliche Liebestrahl nicht durchkommen kann. Das ist eine herzzerreißende kosmische Tragödie, die jedoch einmal enden wird. Doch wie lange sich ein tief gefallenes Wesen noch im herzenskalten und erbärmlichen Lebenszustand einer Fallwelt aufhalten will, das liegt in seinem Ermessen. Dies resultiert aus der Selbstständigkeit und Freiheit aller kosmischen Wesen. Gott zwingt kein Wesen der feinstofflichen Fallwelten ins lichtvolle Leben der himmlischen Welten zurückzukehren, da er die absolute Freiheit als Wesenseigenschaft besitzt, so wie auch alle himmlischen Wesen. Wenn sich ein tief gefallenes Wesen aufrichtig wünscht, dass ihm vom Gottesgeist einige Fragen beantwortet werden, dann wird er keinen Augenblick zögern und auf seine Fragen eingehen. Doch die meisten Wesen in den untersten Fallbereichen haben keine Möglichkeit mehr sich mit dem Gottesgeist direkt über ihren Wesenskern in Verbindung zu setzen bzw. die himmlische Kommunikationsart zu nutzen, weil sie mit negativen Speicherungen aus den ungesetzmäßigen Fallwelten schwer belastet und umhüllt sind und zudem sehr tief schwingen. Deshalb können sie vom Gottesgeist nur indirekt über himmlische Lichtwesen angesprochen werden bzw. diesen werden vom Gottesgeist-Bilder gezeigt, die sie an das Wesen weitergeben. Doch leider gibt es nur wenige lichtarme Wesen, die diese finstere Welt für immer verlassen wollen, weil sie noch viele äußere Anziehungsmagneten finden und sich daran gebunden haben. Nun, wie ihr aus dem vorherigen Telefonbeispiel erfahren habt, finden unsichtbare Vorgänge statt von denen die meisten Menschen nichts ahnen. Damit ihr himmlischen Rückkehrer beim Telefonieren keinen allzu großen Verlust eurer Tagesenergien erlebt, bittet euch der Gottesgeist folgendes, schätzt für euch selbst ab, ob ihr nach diesem neuen Wissen noch längere Telefonate führen und auch riskieren wollt. Außerdem will euch der Gottesgeist vor der negativen Strahlung, die vom Telefonempfangsgerät und auch vom Telefonhörer selbst ausgeht, warnen. Die davon ausgehenden elektromagnetischen Pulsationen können euer Magnetfeld im Kopfbereich schädigen und euer Kommunikationsnetzwerk der Zellen und Organe sehr negativ beeinflussen und empfindlich stören. Wer aus dem Botschaftsinhalt erkennen konnte, was der Gottesgeist den Menschen guten Willens vermitteln will, der wird nun bestimmt etwas vorsichtiger, jedoch nicht ängstlich sein, denn das würde eure geistige Weiterentwicklung blockieren. Lebt den goldenen Mittelweg in allen Lebensbereichen, dann wird es euch besser möglich sein, Schutzvorkehrungen für euer selbstverantwortliches Leben ohne Angst zu treffen. Im irdischen Leben ist es nun einmal so, dass ihr den unsichtbaren Gefahren hinsichtlich elektromagnetischer Strahlung nicht ausweichen oder flüchten könnt. Doch der Gottesgeist empfiehlt euch den einzigen und bestmöglichen Schutz vor negativer Strahlung anzuwenden, indem ihr euch möglichst oft und lange in einer hohen Lichtschwingung aufhaltet. Diese kann euch aber nicht ganz vor radioaktiven und elektromagnetischen Strahlen abschirmen, weil es euch nicht immer möglich ist, beständig den Tag über in einer hohen Bewusstseinsschwingung zu bleiben. Doch ihr werdet dann von den Strahlungen wesentlich weniger getroffen als in niedriger Schwingung. Das wünscht euch der Gottesgeist und noch dazu, dass ihr euch in der Folgezeit auf Erden nicht vor den dunklen Machenschaften der Wesen aus dem unsichtbaren, erdgebundenen Jenseits und ihren verbündeten Menschen fürchtet. Denkt positiv, ohne wegzuschauen was in dieser Welt geschieht. Bitte befasst euch mit den negativen Geschehnissen dieser Welt nur ganz kurz und legt sie schnell wieder weg bzw. übergebt sie dem Gottesgeist. Das bringt euch eine höhere Lebensschwingung, als wenn ihr stets sorgenbeladen daran denkt, was wohl der Dunkelheit auf dieser Welt demnächst noch einfallen wird, um Menschen auszubeuten und zu quälen. Befasst euch lieber damit, wie ihr geradlinig ins Himmelreich zurückkehren könnt, denn jede Minute eures Lebens ist jetzt sehr kostbar. Wollt ihr die Zeit dazu nutzen? Fortsetzung im Teil 2